Es ist 2020 und die Corona-Krise hat mit rasender Geschwindigkeit zu einer Zwangsdigitalisierung großer Teile unseres Wirtschaftsalltags geführt. Diese Digitalisierung verursacht jedoch weiterhin große Schwierigkeiten. Eins der Felder, wo wir weiterhin große Schwierigkeiten haben, ist das politischer Wahlen. Computer werden in politischen Wahlen bereits seit Jahrzehnten erprobt. Ähm, und reichen von einfachen Geräten, die lediglich dazu dienen, dass körperlich beeinträchtigte Menschen leichter ihre Stimme abgeben können, bis hin zu komplexen Systemen, wo die Wählerinnen und Wähler per App oder Webseite abstimmen können. In der Informatik und Kryptografie wurden bereits viele Antworten auf viele Fragen aus dem Feld des E-Votings erarbeitet über die letzten Jahrzehnte. Und wenn man diesen Fachbereichen glauben würde, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum wir nicht alltäglich diese Systeme einsetzen möchten. Dennoch bleiben nach wie vor viele kritische Fragen in der Praxis ungelöst. So zum Beispiel die Fragen nach Legitimität. Äh, wie kann ich als einfache Bürgerin oder einfacher Bürger ohne einen Abschluss in eins der äh, in Informatik oder Kryptographie äh, eine Wahl nachvollziehen, die mit einem Computer stattgefunden hat, und auch Fragen der Risikobegrenzung. Computer sind fehleranfällige Geräte. Wie kann ich vermeiden, dass äh, sehr wohlfinanzierte Angreifer in der Lage sind, diese Geräte zu hacken? Ähm, ich übergebe hier an Katja, die die weitere Moderation übernimmt. Vielen Dank dir. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Noch siebenmal schlafen, dann werden wir morgens wach und wissen dann vielleicht, wer der neue oder wer der alte Präsident ist, der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Wahlmaschinen gibt es da seit 20 Jahren oder länger, ich konnte das gar nicht richtig ähm, rausfinden. Und genauso lang wird dort über deren Manipulationsanfälligkeit diskutiert. In diesem Jahr wird dann auch über eine, wie man ja vielleicht denken könnte, irgendwie technologisch eher unauffällige, traditionelle Art der Wahl diskutiert, nämlich die Vor- und Nachteile der Briefwahl. Grund genug für uns also, über netzgestützte Wahlen zu sprechen. E-Voting ist dann so das Schlagwort und Stichwort. Wir haben drei äh, Gäste hier, die durch sehr unterschiedliche Brillen aufs Thema schauen, bevor ich euch die vorstelle. Aber der Hinweis, auch wenn ihr nicht leibhaftig hier vor Ort sein könnt, dann nutzt doch bitte die Möglichkeit, eure Fragen und eure Aspekte reinzutragen auf Slido oder auf Twitter, Hashtag DIGSAL wie immer. Und Katrin wird die dann reintragen hier in die Runde. Unsere Gäste heute sind Pablo Portenché, der ist Medien- und Kommunikationsforscher, leitet die Forschungsgruppe Digital Citizenship, ähm, da sind wir schon so haarscharf am Thema dran, des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Frank Rieger ist da, er beschäftigt sich als Hacker, Berater und Autor mit dem Thema Datensicherheit, ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs und der begleitet die Geschichte des E-Votings schon lange kritisch, könnte man sagen. Und Anna Maria Patzke ist da, ebenfalls Kommunikationswissenschaftlerin und Marketingchefin von Polias, das ist ein deutscher Anbieter für Online-Abstimmung. Schönen guten Abend euch allen. Schön, dass ihr da seid mit dem gebotenen Abstand. Ähm, E-Voting, das würde ich euch alle gerne fragen, habe ich so bei der Vorbereitung gedacht. Klingt irgendwie schrecklich, so Deutschland sucht den Superstar. Da wird nicht gewählt, sondern gewotet und geklickt und vielleicht geliked. Wovon sprecht ihr denn vielleicht mal rei rum? Redet ihr von E-Voting? Redet ihr von Online-Wahlen? Was sind die Begriffe, mit denen du arbeitest, Pablo zum Beispiel? Also, ähm, ganz die werden Apropos hochgezogen, sind dann Apropos I. Ähm, <lacht> ja. Gleich am Schalten. Ganz glücklich bin ich mit dem Präfix i nicht, also bei jeglichem politischen Verhalten. Das klingt schon nach 90er Jahre oder Ende der 90er. Mhm. Trotzdem, wenn ich mir den, sagen wir mal, noch etwas spärlichen Forschungsstand angucke, dazu ja später sicher mehr, ähm, würde ich sagen, kann man sich darauf einigen, man kann damit arbeiten. Manche verstehen E-Voting tatsächlich als Klammer für das, was Wahlmaschinen sind und für das, was tatsächlich online abgestimmt wird. Von daher kann man sagen, das könnte eher so ein Klammerterm sein mhm. für etwas, was noch ausdifferenziert werden muss. Ähm, ich kann es aber auch Synonym begreifen und ich finde letztlich müssen wir uns hier in der Runde darauf einigen, welchen Begriff wir wollen. Und ich kann mit E-Voting leben, kann aber auch mit Online-Voting leben. Mhm. Anna, wie ist das für dich? Du hast genickt, meine ich, gesehen zu haben. Ja, also ich sehe das ähnlich wie du, Pablo, also E-Voting quasi als ähm, Überbegriff und dann ist halt die Frage, spreche ich von Wahlcomputern, die vor Ort stehen im Wahllokal, wo ich also hingehen muss die dezentral funktionieren, oder spreche ich von der Online-Wahl, die ich ortsunabhängig überall machen kann und ähm, habe dann auch diese Nähe zum Thema Wahl, ähm, das heißt auch Wahlgrundsätze und so weiter und grenzt mich ab von dem Voting für die Weinkönigin oder so. Also wir würden von, von Online-Wahl sprechen tatsächlich. Mhm. Frank, mhm. und du? Ähm. Also, gut, man kann, kann da natürlich verschiedene Differenzierungen äh, aufmachen, aber im Kern geht es ja darum, äh, setzen wir Computer für Wahlen ein und sind die offline oder online? Also mhm. das sind also halt die beiden Unterscheidungskriterien. Und ähm, bei der einen Sache sprechen wir von Wahlcomputern. Äh, die andere Sache, ob wir da jetzt E-Voting zu sagen oder online wahlen, ist mir ehrlich gesagt egal. Das bezeichnet im, im Wesentlichen dieselben Methodologien. Okay, dann gehen wir mal ähm, tatsächlich rein mit einem Szenario. Anna, so ziemlich genau in einem Jahr sind die Bundestagswahlen in Deutschland. Also hoffen wir mal, dass wir dann soweit sind, dass wir wieder ganz regulär mit vielen Menschen irgendwo uns treffen können und wählen können. Wenn du dann abstimmen könntest auf deinem Tablet oder auf deinem Handy, würdest du es tun und mit einem guten Gefühl? Also ich sag mal so, ich bin Demokratie-Enthusiast. Ich liebe dieses Ritual, dass man sich dann schick macht, dass man dann äh, zu der Turnhalle geht und da ansteht und dann in die Wahlkabine geht. Ich würde das weiterhin machen. Und ähm, ich glaube, dieses Ritual ist auch extrem wichtig. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die haben andere Ansprüche an Mobilität und Flexibilität. Und die wollen sich ungern vorschreiben lassen, wo sie am Tag X zur Uhrzeit Y sein müssen. Und für die ist natürlich das Thema Fernwahl dann extrem spannend. Und äh, wir haben jetzt gesehen, bei der letzten Bundestagswahl 2017 haben, ähm, ich glaube, 28,6 Prozent äh, per Briefwahl abgestimmt oder gewählt. Ähm, und der Bedarf ist halt da, ne? Also irgendwie ein Fernwahlinstrument zu benutzen. Aber ist die Briefwahl nicht schon genau so eins? Denn äh, die Briefwahlunterlagen anzufordern ist ja wahnsinnig simpel. Ihr sagt, ähm, also Polias sagt, äh, tatsächlich würden Online-Abstimmungen die Wahlbeteiligung heben. Ist das so? Also wenn ich nicht weiß, ob ich an dem Sonntag da bin, dann bestelle ich mir halt vorher die Unterlagen. Richtig, also die Hürden sind noch mal andere. Also vor allem, wenn es um Langstreckenmobilität geht. Ähm, eine Internetverbindung kriege ich mal eben schnell hin. Aber wie lange braucht ein Brief einmal um die Welt? Also ich habe hier quasi das Thema Zeit und Kosten. Kosten für den Wahlleiter, der die Wahl organisiert. Und Zeit ist eben auch ein Faktor äh, bei bei der Dauer, die die Stimme braucht, bis sie eingegangen und ausgezählt ist. Also Ich sehe da ganz ehrlich das Problem nicht, weil wir haben schon jetzt äh, zeitsouveränes Wählen. Also wir haben in den meisten Städten äh, sogenannte Briefwahllokale, wo man einfach hingehen kann, an, meistens über einen Zeitraum von vier Wochen, äh, seine Stimme direkt vor Ort abgeben kann, wenn man da vorbeikommt. Wir haben eine funktionierende Briefwahl. Und ähm, die, diese Behauptung, dass äh, Online-Wahlen ähm, die Wahlbeteiligung steigern würden, wenn man da mal reinguckt dann stellt man fest, dass die auf sehr dünnen Füßen steht, weil tatsächlich selbst in Estland, was ja immer so das child beispiel für irgendwie äh, Online-Wahlen ist und wo man gesagt wird, Estland total super, da hat alles prima funktioniert, selbst in Estland ist die Wahlbeteiligung, äh, also die Steigerung der Wahlbeteiligung beim Übergang zu, äh, zu Online-Wahlen äh, noch im Spektrum des Rauschens gewesen, was sowieso zwischen in der Wahlbeteiligung zwischen den Wahlen auftritt. Also die Wahlbeteiligung hängt nicht... Vom Wahlverfahren ab. Die Wahlbeteiligung hängt davon ab, ob die Leute das Gefühl haben, es geht um was. Die hängt davon ab, ob die Menschen denken, okay, meine Stimme zählt, ich muss jetzt wirklich mich da mal irgendwie hinbewegen. Während wenn wir jetzt halt hören, so in Deutschland hier so, ja, das Wahlvolk ist müde, es geht nicht mehr wählen. Möglicherweise liegt es daran, dass es irgendwie relativ wenig zu wählen gibt, weil sowieso immer eine große Koalition dabei rauskommt. Und weniger daran, was halt irgendwie tatsächlich die, äh, der Wahlmodus ist. Also dieses Argument finde ich immer so ein bisschen, es wird gern und oft gebracht, aber es halt wissenschaftlich eigentlich nicht zu so halten. Tatsächlich würde ich, ich weiß, du würdest gerne reagieren, Wahlbeteiligung kommen wir auch noch drauf, aber ich würde dich, Pablo, gerne auch noch mal in das Szenario reinwerfen. Bist du nächstes Jahr zur Bundestagswahl, also völlig hypothetisch und letztlich auch Quatsch, weil es ist überhaupt nicht in der Pipeline, aber würden wir im Herbst 21 online wählen können? Würdest du online abstimmen? Also aus, aus Sicht des Forschungsstands müsste ich sagen: Nein, weil die. Ähm, rechtliche Bedenken nicht nur Bedenken sind, sondern tatsächlich das Verfassungsgericht ja auch tatsächlich mhm. festgestellt hat, dass es zwei gravierende Probleme gibt, nämlich dass Wahlen geheim gehalten werden können und dass sie öffentlich tatsächlich einsehbar sind. Das heißt, dass man hier tatsächlich nachverfolgen kann, wer was abgestimmt hat, also nicht personenbezogen, also tatsächlich, dass man das Szenario, das man in, der, in, in dem Wahlraum hat, man kann noch korrigieren. Man kann nochmal auszählen. Dieses äh, Problem hat man online und dieses Problem mit der Geheimhaltung. Das andere Problem, das ich ansprechen würde, ist dann äh, tatsächlich technologische Natur. Da bin ich nicht der äh, Experte, aber es heißt schon über viele Überblickspapiere hinweg, äh, dass die äh, dass, dass die äh, Verschlüsselung ähm, hackbar ist. Also es, Man kann es tatsächlich von externer Seite, das hat man im Labor in Experimenten herausgefunden, da hat man zum Beispiel das estnische System herangezogen in, in der Uni Michigan und hat nochmal das nachkonstruiert und hat festgestellt, die Server, die da verwendet worden sind, also baugleich mehr oder weniger, sind hackbar. Die Nutzer, ähm, tatsächlich so fiktive User vor Ort, der, deren Computer waren hackbar und so konnten die Stimmen tatsächlich so manipuliert werden können, äh, ja, wie man es eigentlich wollte, wollte. Von daher nein. Okay. Nein, in dem Falle. Frank, dich brauche ich gar nicht zu fragen. Wahrscheinlich Na, genau wahrscheinlich mit Verweis auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ich will es nur mal sagen. Nee, so ich kann dazu was sagen. Also wahrscheinlich würde ich ein paar tausend Mal abstimmen, weil <lacht> irgendjemand muss den Punkt ja mal reinreiben dann. Also, der CCC hat durch demonstrative Hacks bei der Bundestagswahl 2005 klargemacht, dass Wahlcomputer manipuliert werden können. Das, äh, der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts, den du, Pablo, jetzt genannt hast, geht genau darauf zurück. Ich zitiere es noch mal. Die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung müssen vom Bürger, und ich schätze, hier sind die Bürgerinnen mitgemeint gemeint, zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüfbar sein. Aber könnte ja sein, da ist jetzt nun viel Wasser die spree runtergeflossen, dass in den fünf, letzten 15 Jahren vielleicht Tools und Anwendungen aufgetaucht sind, die das sicherstellen. Gibt es da was? Nee, also was wir da ja haben in dem Urteil des Verfassungsgerichts, also wenn man das mal ein bisschen auseinander nimmt, wir waren ja relativ wichtig in diesem gesamten Prozess, dieses Urteil entstanden ist. Der CCC hat Wahlbeobachtungen gemacht mit den damaligen Wahlcomputern. Wir haben Gutachten geschrieben für das Verfassungsgericht und haben also versucht, da einfach so einfach mal verständlich und klar zu machen, was dabei die Risiken sind. Und das Urteil des Verfassungsgerichts ist insofern ganz, eigentlich ganz interessant, weil es nicht sagt, wir verbieten Technologieeinsatz bei Wahlen komplett, sondern wir setzen Anforderungen. Und die Anforderungen sind, dass jeder Wähler, jede Wählerin, in der Lage sein muss, ohne besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten nachzuvollziehen, wie die Wahl gezählt wird, wie der Wahlprozess funktioniert und dazu weder ein Experten noch eine besondere Ausbildung, noch besondere Tools, noch sonst irgendwas braucht. Und in den letzten Jahren gab es eine Menge Vorschläge zu sagen, okay, da können wir mit moderner Kryptographie, mit sowas wie Zero-Knowledge-Proofs ähm, hingehen und sagen, okay, wir basteln uns da was, mit dem man zumindest mathematisch so ungefähr nachvollziehen kann, dass die Stimme, die ich da abgegeben habe, jetzt tatsächlich irgendwie auch in der Wahlurne gelandet ist. Das Problem dabei ist nur, wenn Sie mal versuchen, auch nur jemand, der halbwegs technologieaffin ist, zu erklären, wie Zero Knowledge Proofs mathematisch funktionieren, wird es Ihnen schwerfallen, so etwas ähnliches wie Vertrauen zu entwickeln. Also es mhm. ist halt so einer der, der Bereiche der Mathematik, wo selbst Leute, die mit Kryptografie arbeiten ist halt so mein täglich Brot so, wo man sich schon so ein bisschen hinsetzen muss und schon ziemlich viel lesen und verstehen muss, auch von der darunterliegenden Mathe, um halt tatsächlich in der Lage zu sein, zu sagen, okay, dem kann ich vertrauen. Und dann haben wir nur die Mathe verstanden. So, dann reden wir noch nicht darüber, wer betreibt den Server? Sind diese Server sicher? Ist die Software auf dem Server tatsächlich die Software, die vorgibt, auf dem Server zu sein? Ist die Hardware, auf der der Server läuft, unmanipuliert? So, sind wir uns tatsächlich sicher, dass das, was wir in der Spezifikation stehen haben, was möglicherweise zertifiziert worden ist, wie wirklich das ist, was eingesetzt wurde. Und das sind einfach ungelöste Probleme der Informatik. Mhm. Das muss man einfach klar sagen, das sind Probleme, wo die Informatik, wo die IT-Security momentan schlicht die weiße Flagge hebt und sagt, tut uns wirklich leid, haben wir leider gerade keine Lösung für. Mhm. Und wir können uns dem irgendwie so ein bisschen annähern, und dann haben sie immer noch so dieses Ding, so ja, dann können wir irgendwelche Experten beauftragen, die für uns prüfen, dass diese Server jetzt die richtigen sind und so. Und dem gegenüber steht ein System, was zum Ende der DDR dafür gesorgt hat, dass selbst unter den Bedingungen einer Diktatur es möglich war, eine Wahlfeld schon nachzuweisen, indem Leute einfach in die Wahllokale gegangen sind, mitgezählt haben, sich angeguckt haben, waren die ohrenfeuer vorher irgendwie nochmal ein bisschen vollgestopfter, wurden die Zahlen, die in dem Wahllokal tatsächlich ermittelt wurden, auch nach oben berichtet, sind die ins Wahlergebnis eingeflossen. Das konnten Menschen machen mit einem Taschenrechner, einem Papier und einem Bleistift. Mehr brauchte man dazu nicht. Und das ist tatsächlich so die Hürde, die das Verfassungsgericht da angelegt hat, gesagt, wenn wir technologisches irgendwie hinbekommen könnten, ne, dass man eine ähnlich leichte Verifikation erreichen kann, dann können wir darüber reden, aber vorher nicht. Und wir sind da nicht mal im Ansatz soweit. Okay, also keep it simple, sagt Frank. Ähm, da ist Papier und Stift noch ungeschlagen. Alles andere bringt zu viele Fragen mit. Ähm, eine Wahl, das haben wir jetzt verstanden, muss in all ihren Schritten sicher sein, ohne Spezialwissen überprüfbar. Jetzt habe ich polias noch nie genutzt. Stell mir aber vor, keine Ahnung, wir haben was zu wählen. Heute Abend um acht ist die Zeit abgelaufen und um zwei nach acht drückt irgendjemand einen Knopf und irgendwo fällt das Ergebnis raus. Wahlzettel auszählen, das hat ja Frank gerade geschildert, kann jeder, kann ich, jeder und jeder andere kann das äh, überprüfen, Code lesen nicht. Inwiefern ist denn euer Verfahren sicher und für mich als Bürgerin überprüfbar? Also zunächst mal, wir führen keine politischen Wahlen durch. Wir sind auch noch nicht äh, in der Situation, dass wir sagen, wir sind dafür perfekt aufgestellt. Ne? Wir führen Wahlen in der Zivilgesellschaft durch. Vereine, Unternehmen, Kirchen, Kammern, Genossenschaften, Unis, you name it. Mhm. Ne? Ähm, wir ähm, haben aber den Anspruch, ähm, ein sicheres und nachvollziehbares System anzubieten. Und ähm, das, die Überprüfbarkeit kann man quasi in zwei Kategorien trennen. Einmal ist die universelle Verifikation, das heißt, ist das Wahlergebnis korrekt ermittelt? Arbeitet das System Integer? Dass, äh, die universelle Verifikation kann man einfach herstellen, indem man beliebig häufig die Urne neu auszählt. Mhm. Mit einem extra äh, externen Tool, das kann man sich auch programmieren. Dann kann man sich die XML von uns ziehen, kriegt auch äh, eine Anleitung dafür und so weiter. So, das ist die universelle Verifikation, war die Wahl als solches. Integer. Dann gibt es aber noch die individuelle Verifikation und die hatte Frank gerade angesprochen, wurde mein Stimmzettel korrekt übertragen, gespeichert und ausgezählt. Wenn das alles da wäre, dann wäre das die individuelle Verifikation. Und da gibt es natürlich schon... Äh, Ansatzpunkte, wo wir zum Beispiel, also über verschiedene Verfahren E2E -E Verification anbieten mit Second Device, wo Ups, es andere Ups, Ups, Ups, Ups, Ups, Varianten ich jetzt irgendwo gibt, aus der Kurve genau. geflogen. ich äh, wollte jetzt nur ähm, quasi zeigen, es gibt dort äh, Ansätze, wie wir auch modular Sicherheit aufstocken können bei Wahlen, je nachdem, wie hoch das Angriffsrisiko ist, was äh, der Wahlleiter denkt. Und ähm, ja, Aber insofern können die Wahlberechtigten mit dem Zweitgerät dann anschauen, okay, wie war die ID von meinem Stimmzettel und liegt das jetzt auch so drin? Ohne, dass ich jetzt ernsthaft sagen könnte, ich hätte das alles geschnallt, klingt es für mich doch so, als müsste ich doch eher in eure Technologie vertrauen, als darauf, dass ich das so kraft meiner Milchsuppe überprüfen kann. Genau, und das ist natürlich deine Sache, äh, wenn man uns als als Firma oder unserer Software vertrauen muss, dann müssen wir ja auch in irgendeiner Form zeigen, dass wir dieses Vertrauens würdig sind. Und dann gibt es äh, die äh, Geschichte, wie, wie kann ich Vertrauen abbilden? Durch Zertifikate, durch Standards, die man einhält, durch äh, Vertragswerke, die man hat, durch ähm, die Zulieferketten, die äh, sauber sein müssen. Das ist natürlich... Ähm, in der Art und Weise, dass man einfach auch äh, ein integres Unternehmen sein muss. Aber das heißt, ihr teilt nicht euer Geschäftsgeheimnis mit mir, wenn ich, äh, sagen wir mal, ähm, ich bin auf dem Felde unterwegs wie Frank Rieger und sage, schiebt mal rüber, ich möchte mir mal angucken, wie ihr arbeitet. Kann ich das? Darf ich das? Ähm, also ich... Wir haben die äh, Maßgabe, wenn wir politische Wahlen durchführen würden, was wir aktuell nicht tun, würden wir sicherlich auch bestimmte Codes teile öffentlich machen, damit sie überprüfbar werden, zum Beispiel eben durch die Zivilgesellschaft, durch äh, Aktivisten. Ähm, was wir bislang gemacht haben, sind halt äh, Audits, wo quasi ein Expertenteam reinschaut. Das DFKI mhm. zum Beispiel, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, solche Geschichten. Okay, aber ihr würdet nicht alles offenlegen. Pablo, würdest du sagen, so eine Wahl, und Anna betont ja auch, wir machen keine politischen Wahlen, was ihr macht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, würdest du sagen, so eine Wahl ist rechtssicher oder könnte ich den irgendeinerweise irgendeiner Weise anfechten, als Wahlberechtigte, aber vielleicht auch als jemand zu dessen Unglaubnis, so eine Wahl ausgeht? Also ich bin jetzt kein Jurist, sondern Kommunikationswissenschaftler. Trotzdem ähm, ist unser Maßstab, also unser Kontext ist die Demokratie, unser Maßstab ist das Grundgesetz, in dem Falle und die Rechtsprechung und Wahlgesetze, die da äh, definiert worden sind und Normen, die wir gemeinschaft, äh, gemeinschaftlich auf der Basis ausgehandelt haben, die wir medial diskutieren und da geht es weniger eigentlich um die Frage der Effizienz, dass es ein Argument, aber ich würde sagen, es ist ein sehr kleines Argument unter vielen, das geht eigentlich vielmehr um, wenn man so will, Bild der repräsentativen Demokratie, es geht um Repräsentativität, es geht um, wird, man, wird meine Stimme repräsentiert und tut dies, das politische System, in dem wir leben, alles dafür, dass das so ist. Und dafür braucht es Sicherheit, dafür braucht es nicht Vertrauen, Vertrauen wäre wir, wir in dem Fall zu wenig, sondern es braucht schon fast schon eine, eine tangible Sicherheit, eine die man sehen kann und da finde ich es ähm, die Vorstellung einer Wahlkabine, eines Wahlraums, eines Wahlbezirks, eines Stimmbezirks, äh, die Mobilisierung der Wahlkämpfe, das sind alles öffentlich transparente ähm, medial vermittelte für alle einsichtbare Prozesse, ähm, die über die man nicht mehr reden muss, weil sie sind einwandfrei, also äh, sie sind eindeutig erkennbar. Und alles, was aber ähm, codes sind, alles was ähm, vielleicht auch nur so halbtransparente Codes sind, ist, weil auch ökonomische Interessen dahinter liegen, das, da bewegen wir uns schon im Bereich ähm, eine eine eine Diskussion, ähm, die wir als Demokratie gar nicht führen müssen, sondern wir müssen eher da, dafür Sorge leisten, dass ähm, es ein Wahl, eine Wahlform ein, gibt, die öffentlich einsehbar ist, die geheim gehalten werden kann ähm, und ob sie dann online stattfinden kann. Das ist dann die nachrangige Frage. Aber ich okay. glaube, das Grundgesetz gibt einen guten Rahmen. Du hast dich jetzt ein bisschen rumgewieselt um meine Frage, ob das Verfahren rechtssicher ist. Ich höre so ein Jein raus. Das, das kann ich nicht beurteilen, ob es rechtssicher ist. Also, äh Nein. <lacht> das ist also ganz einfach. Es gibt eine in Deutschland eine theoretische Möglichkeit, solche Systeme zuzulassen, ist die sogenannte Wahlgeräteverordnung. Es gibt derzeit keine gültige Wahlgeräteverordnung, weil nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die ähm, äh, ja, schlicht keine neue erlassen wurde. Davor gab es halt diese NEDA-Wahlcomputer, die äh, tatsächlich schon ziemlich Elektroschrott waren. Und die äh, seitdem gibt es halt schlicht und ergreifend keine neue. Es müsste dann halt erstmal eine... Zertifizierungen stattfinden, die halt irgendwie, für die es erstmal Kriterien bräuchte, die gibt es nicht. Es gibt halt nur eine uralte von 2008, äh, BSI Common Criteria-Spezifikation äh, für was so eine, so eine Wahlmechanik, sagen wir mal so, also die, die Logik, wie so eine Wahl gezählt werden könnte, ähm, äh, angeht. Und äh, da ist eine alte Version von Polias auch noch zertifiziert. Das hat aber überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Also, es ist halt irgendwie, also, das ganze, diese ganze Zertifizierung, die es da momentan gibt, geht, selbst die sagt, okay, wir können uns gerade mal gegen die allereinfachsten Angreifer damit schützen, aber nicht gegen irgendwie sowas wie, sagen wir, ein Nationalstaat, der halt irgendwie, äh, es ernst meint, wie man halt jetzt heutzutage erwarten muss. Das heißt also, es gibt nicht mal den Ansatz einer Grundvoraussetzung, um, ein Online-Wahlsystem in Deutschland irgendwie zuzulassen. So. Allerdings, du hast es ja gerade angesprochen, die Software ist zertifiziert vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Bis nächsten März. Oh, weiß ich nicht, ob dann der, der, das nächste Siegel sozusagen draufgeklebt wird. Zudem wollte ich eine Rezertifizierung. Genau. Wollte ich noch anführen, das kann ich natürlich nicht überprüfen, entnehme ich äh, dem, was über euch so geschrieben steht, unterzieht die Firma ihr Produkt jährlichen Sicherheitskontrollen, also lässt Hacker aktiv suchen nach Sicherheitslücken dir reicht es nicht? Äh, nein, also ich meine, um Gottes Willen, also überlegen wir uns mal, was da passiert. Äh, wir haben dann, also nehmen wir mal an, es gibt ein Online-Wahlsystem, <lacht> sei es auch nur für Deutsche im Ausland, ja. äh, dann muss man sicherstellen, dass diese Server erreichbar sind, dass diese Server nicht angreifbar sind, dass die Software keine Sicherheitslücken aufweist, dass auf diesen Servern wirklich die Software läuft, die auditiert und zertifiziert wurde. So eine so ein Audit dauert typischerweise ein Jahr so ungefähr. In der Zeit werden neue Sicherheitslücken gefunden. Wenn die Software einmal zertifiziert ist, darf man eigentlich nicht die, die nicht eigentlich nicht patchen, weil die Sicherheitslücken sind ja also die Patches für die Sicherheitslücken sind dann nicht zertifiziert. So dann haben sie das, das gesamte Problem, dass man diese, diesen gesamten Vertrauensbaum, den man da aufbaut, so von der Hardware des Servers hoch müssen sie ja nicht nur einmal machen, sondern mehrere Male. Also für die einzelnen Bundesländer, zum Beispiel für die Kommunen und so weiter und so fort. Das heißt, also, wir, wir haben es da halt mit einem System zu tun, was in der Größenordnung, wie wir es halt auch für Deutschland brauchen, also ich würde mal so schätzen, so, also für eine halbe Milliarde könnte man es möglicherweise so abbilden, dass es nicht beim ersten Versuch auseinanderfällt. So, das heißt also, billiger als eine Wahl wird das halt auch nicht. So, was wir in Estland haben, ist eine absolute Anomalie, weil die sagen, okay, ja, wir hoffen mal drauf, dass irgendwie die Russen es nicht so ernst meinen und unsere IT-Leute besser sind als die. Aber so richtig guten Grund zu der Annahme haben die auch nicht, wie halt die, die Researcher aus Michigan gezeigt haben. Das heißt also, wenn man sowas heutzutage machen würde, wäre es wirklich nur politischer Wille, aber hätte nichts damit zu tun, dass es irgendwie sicher ist. Es gibt auch einen guten Grund, warum das BSI bisher keine Kriterien, also weitergehenden Kriterien angelegt hat nach diesem 2008er, äh, 2008er ersten Wurf, weil die halt auch gesagt haben, so ja, pff, nee, lass mal lieber. so Also es ist halt eigentlich nicht so richtig... Also Anna, wenn ich es zusammenfasse, sagt Frank, rest in peace Online-Wahlen, das werden wir nicht erleben. Ja, wenn es nach mir geht, es geht erst los und ähm, wenn es darum geht, was ist rechtssicher und was nicht, stimme ich äh, den beiden zu. Eine politische parlamentarische Wahl online ist nicht rechtssicher, weil es keine entsprechende Rechtsgrundlage gibt, aber äh, eine Hochschulwahl mit der entsprechenden Wahlordnung oder... Ähm, Eben andere Wahlen in der Zivilgesellschaft sind durchaus rechtssicher, weil sie eben nicht äh, den ähm, hochrangigen Rechten entsprechen müssen an der Stelle. Und von daher, wir ähm, finden es sowieso viel spannender, in der Zivilgesellschaft unterwegs zu sein. Es wird dank dessen, dass wir in einer Demokratie leben, an allen Ecken und Enden gewählt. Und das ist total cool zu sehen, wo überall Teilhabe und mit Stimmung funktioniert. Und da ist es tatsächlich eine Erleichterung, Hürden abzubauen, das Ganze convenient zu ermöglichen, dass es in den Alltag passt. Dass eben nicht die äh, arbeitstätigen Eltern irgendwo abends noch hingehen müssen oder dass die Studenten, die im Auslandssemester sind, trotzdem teilnehmen können und den Stupa wählen können und so weiter. Also von daher Rechtssicherheit ja, aber nicht auf politisch-parlamentarischer Ebene. Wahlbeteiligung erhöhen ja, aber eben Mhm. Äh, gemeinsam mit der entsprechenden Kommunikation und das ist halt auch der Key dabei. Papa. Dem würde ich vorsichtig beipflichten, denn Politik und Partizipation geht ja über das Institutionelle hinaus und wenn wir über Hochschulparlamente sprechen oder Gremien oder wo es eben keine rechtlich verbindliche Entscheidung getroffen werden muss, sondern eine, die vielleicht eine Normsetzung ist, das heißt, ändern wir die Studienordnung oder ändern wir unsere unsere Ordnung unsere Satzung im Studienparlament dann sind es politische Entscheidungen die kollektiv getroffen werden das heißt dafür braucht es Systeme da kann ich mir gut vorstellen dass sowas eingesetzt werden kann und Beispiele zeigen ja auch dass es eingesetzt wird aber darüber diskutiert man ja nicht auf der gesellschaftlichen Ebene sondern da diskutiert man ja auf der studentischen Ebene das sind einzelne kleine Erfolgsprojekte aber die jetzt als Vorbilder für die ganze deutsche Demokratie zu nehmen, mhm. das, das passt nicht zusammen. Ne? Also das so weit, den, den Unterschied würde ich schon machen. Aber über Themen abstimmen zu lassen, die dann nicht institutionellen Charakter haben, sondern eher einen ja sagen wir mal emanzipatorisch äh, partizipativen Charakter, ja. Stimmst du der vorsichtigen Zustimmung zu, Frank? Ähm, das ist natürlich so ein Graufeld. Ne? Also wir auf der einen Seite äh, haben wir natürlich, äh, wie du richtig sagst, es halt eine Vielzahl von ähm, ja, Vereinen und so weiter, die halt irgendwie ihre Wahlen abwickeln müssen. Und äh, letzten Endes ist dann halt immer die Frage, wer hat denn eigentlich möglicherweise ein Interesse an der Manipulation dieser Wahl? Ne? Davon hängt halt ab, wie hoch ich das hängen muss. Wenn ich jetzt halt meinen Kaninchenzüchterverein darüber abstimmen lasse, ob jetzt der neue Mitgliedsbeitrag 17,80 Euro 80 oder 19,20 Euro ist, Herr Gott, da von mir aus, macht ja, macht's von mir aus online, da habe ich jetzt kein Problem mit so. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel darüber rede, ob eine große deutsche Volkspartei darüber ihren Parteivorsitzenden wählt oder ihre Parteivorsitzende, kommen wir halt schon in so einen Bereich, wo für mich die Grenze zu mh, ja, einer politischen Wahl, die halt einen weitreichenden Einfluss hat, überschritten ist. So, das sollte man da meiner Meinung nach nicht machen, so. also, weil technisch gesehen könnte sich die Partei eine Satzung geben, die sagt, wir können unsere Wahlen irgendwie äh, online machen. Ja, und es gibt diese Bestrebungen ja bei vielen Parteien. Die SPD hatte, als sie das Problem hatte, da über diese Mitgliederbefragung gelöst, die dann halt irgendwie in einen Parteitagsbeschluss umgewandelt wurde, was so eine Art Umgehungstaktik war, um halt dieses Problem nicht irgendwie anfassen zu müssen. Aber aus meiner Sicht sollten die Parteien diesen Weg nicht gehen, sondern sollten tatsächlich sagen, okay, wir befinden uns in einer Situation, wo politische, also die Spaltung des politischen Systems ist so krass, dass relativ kleine äh, Stimmänderungen einen Ausschlag geben können. Ne? Dass Wir haben in der Regel sehr knappe Abstimmungen bei solchen Sachen, insbesondere bei Personenwahlen. Und äh, sich da möglichen Angriffen auszusetzen, ist halt keine so coole Idee. So Bei der SPD war es halt auch so, die hatten auf Deutsch gesagt ganz schön die Hose voll, dass ihnen das System, was sie da benutzt haben, halt irgendwie aufgemacht wird und hinterher auch nur jemand behauptet, es wäre manipuliert worden. Ja, weil in dem Augenblick, wo die Legitimität des Wahlsystems in Frage steht, also wo es halt nicht mehr möglich ist, zweifelsfrei und über jeden Zweifel erhaben demonstrieren zu können, dass dieses System korrekt ist, nachzählbar ist, überprüfbar ist, in dem Augenblick fängt halt natürlich irgendwie einfach die Gerüchteküche an. Wir wissen alle irgendwie, was gerade passiert da draußen im Netz, wie, wie politische Kommunikation heute über Desinformation passiert. Und bei so einer Wahl, also steht jetzt demnächst auch mal an ne, bei einer der nächsten größeren deutschen Volksparteien ähm, ist die dieses Risiko, dass überhaupt irgendjemand nur also muss nur jemand sagen Wahlfälschung, ne, ein Post auf Facebook und schon ist die Legitimität dieser Wahl halt in Frage gestellt und sie können nichts dagegen tun, sie können nicht nachweisen, dass dem nicht so war, was einer der größten Nachteile von sowohl von Wahlcomputern als auch von Online-Wahlen ist, dass sie eigentlich nicht nachweisen können, dass bei der Wahl wirklich hundertprozentig zweifelsfrei alles korrekt gelaufen ist, so deswegen würde ich da so die Grenze ziehen, zu sagen, in dem Augenblick, wo es ein politischer Mandatsträger die geht, auch innerparteiliche, sollte man wohl eher davon absehen. Okay, dann halten wir diesen raren Moment der Einigkeit hier vorne fest, dass ihr sagt, es gibt da unterschiedliche Gewichtsklassen äh, in unserer Abstimmungskultur, die wir in, in der Gesellschaft praktizieren. Und dann würde ich gerne kurz fragen, Kathrin, ob es Fragen äh, gibt auf Twitter oder über Slido, ob nochmal irgendwas vertieft werden soll, Anmerkungen. Gut, ähm, eine Frage über Slido und zwar an alle. Ähm, gibt Gibt es Erkenntnisse darüber, wie hoch das Vertrauen in die für eine digitale Wahl notwendige Technologie seitens der breiten Bevölkerung ist? Ohne Vertrauen in die Verfahrensweise tut sich ansonsten ein demokratietheoretisches Problem auf. Mhm. Weiß ich nicht, ob das eine Frage an den Forscher ist. Also äh, letztlich geht es ja da um, vermutlich mal, äh, politikwissenschaftliche oder soziologische Forschung. Den Wert von Vertrauen und wie schlimm es wäre, wenn das auch nur angekratzt wird, haben wir ja gerade besprochen. Wird unterschiedlich gemessen, also na, klassisch mit Befragung. Und äh, da gibt es vielleicht äh, fünf, sechs Länder, wo das schon durchgeführt worden ist, hauptsächlich äh, in den USA und Europa. Und ganz vorsichtig würde ich sagen, äh, es besteht eher Vertrauen in diese Technologie. Aber ich würde nicht unterstellen, dass es Kenntnis gibt. Das muss ich im gleichen Atemzug auch sagen. Mhm. Ich glaube, ich würde da nicht zu viel darauf geben. Also, sounds also, good. Sounds so good, yeah, sounds Ja, sounds efficient, so mhm. why not? Mhm. Also, das Vertrauen hängt immer sehr davon ab, wie viel äh, und was über solche Technologien publiziert wird. Ähm, wir haben es gesehen, als wir die Wahlcomputer-Wahlbeobachtung gemacht haben, mhm im Vorfeld des Urteils vom Bundesverfassungsgericht, wo wir in die einzelnen Wahllokale gegangen sind, wo Wahlcomputer eingesetzt wurden und dann aber auch mit den Menschen geredet haben, die da wählen gegangen sind, die gefragt haben. Und man sieht halt deutlich in dem Augenblick, wo sie auch nur ansatzweise ein bisschen verstehen, was mögliche Probleme sein können, bricht dieses Vertrauen quasi so lawinenartig zusammen. Das ist das, was Pablo mit Kenntnis meinte. Genau, also wenn in dem Augenblick, wo die halt Quasi erstmal nur versichert bekommen, da geht schon alles mit richtigen Dingen zu und äh, ist ja alles zertifiziert und abgenommen. So interessiert die das nicht weiter, also außer halt die Leute, die halt irgendwie zumindest selber Technikkenntnisse haben. Und ähm, sobald man aber auch nur anfängt, kurz zu erzählen, was irgendwie die Probleme sein könnten, bricht dieses Vertrauen wirklich äh, so ziemlich radikal ab. So. gibt es weitere Fragen? Du kannst die auch einfach mir sagen und ich verbalisiere die dann nochmal. Stille Post, mal gucken. Genau, wir haben noch eine Frage an Frank. Ist nicht das größte Problem, dass jeder nach der Wahl das System anzweifeln kann und allein das Gerücht könnte Unruhen auslösen? Ja, das hatte ich ja schon, schon kurz erwähnt. Genau dieses Problem äh, gibt es und äh, genau dieses Problem werden wir jetzt vermutlich auch bei den äh, Wahlen in den USA beobachten können. Da sehen wir ja, dass... Äh, vorausschauend viele Bundesstaaten ihre bisherigen Wahlcomputer, die ohne Papier funktioniert haben, also wo man halt keine, nicht nochmal ein Papier zum Nachzählen hat, äh, abgeschafft haben. Also jetzt die letzte Statistik, die ich sah, war, dass unter vier Prozent der Amerikaner und Amerikaner dieses Jahr auf einem papierlosen System wählen werden. Das heißt, das also ist halt dramatisch abgerutscht der dieser Prozentsatz. Die USA waren eigentlich eher so auf dem Weg nach oben und aber nachdem es halt allerhand Probleme gab bei diesen papierlosen Systemen äh, und auch jede Menge Zweifel, haben sie die halt wieder abgeschafft, eben auch um diese, die Möglichkeit zu haben, falls irgendjemand sagt, da ist was nicht mit rechten Dingen zugegangen, da gab es Probleme, meine Stimme wurde nicht korrekt gezählt, äh, hingehen zu können und einfach Papier zu haben zum Nachzählen. So. Und diese das zeigt halt eben auch, dass diese Einschätzung über wie groß kann Vertrauen in Technologie sein, auch eher eine pessimistische ist. Zumal, wenn man jetzt halt mit so einem, sag mal, hochdichten Desinformationsuniversum wie in den USA umzugehen hat, wo man halt alle Seiten mit allen Mitteln mittlerweile äh, alles Mögliche behaupten, äh, nur um irgendeine Art von politischen Vorteil zu kriegen. Jetzt gab es in den äh, Nullerjahren, ihr habt das teilweise auch schon ein bisschen angetippt, ein paar Flops beim Versuch irgendwie computerbasiert zu wählen in Hamburg und in Hessen. Ähm, seither ist mir eigentlich das Thema nicht großartig untergekommen, außer beim, äh, bei der Suche nach einer neuen SPD-Spitze, was du gerade angesprochen hattest, Frank. Gleichzeitig fahren aber ja tatsächlich, das ist wirklich so, so, ein, so ein regelmäßig wiederkehrendes Narrativ in den News, deutsche Politikerinnen und Politiker äh, nach Estland und kommen dann ganz äh, erleuchtet zurück und finden das super. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, das Thema ist politischerseits auch wirklich nicht groß auf der Agenda, also niemand verfolgt äh, tatsächlich eine Strategie, die äh, Online-Wahlen in Deutschland möglich machen soll oder habt ihr andere Eindrücke? Also in nach meinem Eindruck her macht man es andersrum in Deutschland. Man fängt nicht oben an ähm, bei der wichtigsten, bedeutsamsten Wahl und äh, versucht gleich quasi eine Lösung für alle Probleme zu finden, sondern man fängt von unten an. Man nähert sich quasi von Wahlen mit einem niedrigeren Angriffspotenzial. Und was wir auf jeden Fall haben, ist äh, 2023 die zweitgrößte Wahl in Deutschland, nämlich die Sozialwahl. Die wird, äh, Da ist jetzt erstmals zugelassen, dass die Krankenkassen neben der Briefwahl auch die Online-Wahl anbieten. Mhm. Das ist im ähm, Dezember letzten Jahres quasi beschlossen worden im Bundestag. Da kam jetzt dann noch die äh, konkretisierende Verordnung vom Gesundheitsministerium, das ist dabei, das BSI ist dabei. Also da befasst man sich jetzt schon auf einem anderen Level damit. Ähm, was wir halt auch also wir sehen schon, dass, der, dass das politische Interesse da ist und ähm, finde ich vollkommen richtig, dass man da von unten anfängt. Jetzt haben wir viel über Estland geredet und du hast gesagt, die sind, ich spitze es jetzt zu, die haben Glück gehabt, dass Russland da noch nicht richtig was schieben wollte. Tönü Tammer habe ich gefunden von den Estlands Behörde für Informationssysteme, der sagt, online zu wählen sei sogar sicherer als analog. Die Argumente, die du genannt hast, leuchten mir ein, aber wieso sollte der das sagen, wenn er damit sozusagen die Wahlsicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger gefährdet? Island ist, wie gesagt, ein relativ spezieller Fall. Zum einen ist es ein sehr kleines Land, ähm, was zum äh, einen einen hohen Digitalisierungsdrive hat. Ne? Es ist halt eine relativ junge Bevölkerung, hohe digitale Affinität. Und sie haben eine digitale Ausweiskarte, die es halt möglich macht, innerhalb des estnischen Systems Bürgerinnen und Bürger zu identifizieren online. Äh, das heißt, sie also, können halt quasi dieses wer ist denn jetzt wahlberechtigt, halt über diese Ausweiskarte regeln. Äh, trotzdem ist der, sagen wir mal, der, der heldenhafte Mut, der da von den Esten bewiesen wird, was die IT-Sicherheit angeht, halt schon relativ frappierend, zumal Estland ja auch wiederholt äh, im Zentrum halt von Angriffen stand, was irgendwie die IT-Sicherheit anging, äh, wo alle Zeichen halt Richtung Russland äh, deuten. Und äh, die sind dementsprechend, weil sie halt sagen wir mal einen relativ hohen evolutionären Druck haben, auch ziemlich gut, was ihre IT-Sicherheit angeht. Also die sind halt tatsächlich, was so vor die europäischen Nationen angeht, sind die halt schon relativ weit vorne dabei. Äh, allerdings, was halt immer passiert ist, wenn so Politiker nach Estland fahren, sich diese Wahlen angucken oder dieses Wahlsystem angucken und dann kommen sie nach Hause und fragen ihre Referenten so ja, warum machen wir das denn eigentlich nicht in holen die Referenten dieses langsam mittlerweile etwas irgendwie äh, angestaubte Urteil vom Bundesverfassungsgericht drauf und erklären, okay, da gibt es so ein paar Anforderungen und die werden halt leider nicht erfüllbar sein, deswegen lassen wir dieses Thema lieber fallen, weil das wird halt nichts. Dieses, ähm, dieses sagen wir mal, langsame Temperaturdrehen, so Frosch im Wasserglas, so mit, jetzt mit den Wahlen von unten, beobachten wir tatsächlich sehr kritisch. Also gerade diese Sozialwahlen, da sind wir tatsächlich mal sehr gespannt, was irgendwie die Zertifizierungsrichtlinien des BSI da, äh, dazu sein werden. Meine Vermutung ist, dass es da auch noch zu mehr oder minder großen Problemen kommen wird, weil halt einige dieser Probleme halt einfach schlicht und ergreifend technisch nicht rechtssicher lösbar sind. Und insofern ist dieser, also dieser, diese Idee zu sagen, wir probieren das halt mal aus und dann gewöhnen sich alle dran und irgendwann wollen wir es dann halt auch bei parlamentarischen Wahlen haben, beobachten wir tatsächlich sehr kritisch. Also insbesondere, wenn es halt so große Wahlen wie die Sozialwahlen sind, wo Sag mal, gut, die meisten Leute wissen nicht mal, worum es dabei geht. Ne? Also es ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein ja, nicht existentes Ding für die meisten Leute. Äh, aber äh, quasi sag mal, dieses Weichkochen, dieses Gewöhnen an, äh, an Online-Wahlen, um dann irgendwann zu sagen, wir ignorieren jetzt diese ganzen Sicherheitsprobleme, halten wir für sehr kritisch. Äh, weil eben am Ende die grundlegenden Probleme immer noch nicht gelöst sind und noch nicht absehbar ist, dass sie lösbar sind. Wir sprachen ja vorhin über die unterschiedlichen Gewichtsklassen von Wahlen, über unterschiedliche Formen, Gremien, ähm, Parlamente gegebenenfalls, sie gewählt werden auf diese Weise oder nicht. Jetzt äh, hat Anna gesagt, bei den äh, Sozialwahlen wird sozusagen Gürtel- und Hosenträger äh, genommen. Also du kannst mit Zettel und Stift abstimmen. Oder online wäre das was, Pablo, mit dem du dich wohler fühlst oder wurde ich auch das Unwohlsein beschleicht, das Frank artikuliert hat. Darf ich kurz aber noch ein Wort zu Franks äh, Antwort geben? Wäre ja, das möglich? Wenn du danach auch meine ja, Frage Ja, natürlich. Antwortest? Ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. <lacht> ähm, also ich, ich sehe schon einerseits, dass heute das Thema nicht auf der Agenda ist. Es wird nicht von der Politik gepusht. Ich sehe das aber relativ positiv, weil ich denke, das ist auch eine Art Einsicht und Lernprozess. Und es war auf der Agenda. Es war ja Teil von äh, Diskussionen in der enquete kommission äh, Anfang der Zehnerjahre oder Ende der Nullerjahre. Dann gab es dieses Urteil. Also es waren schon Diskussionen auf hoher Ebene, wo bestimmte Akteure Interessen hatten, dass äh, hier das installiert wird. Und ich glaube, man hat daraus gelernt und man hat gelernt, dass es eben erstmal wieder verschoben wird in, in die Technologie und an die äh, rechtlichen äh, Instanzen äh, Deutschlands und da gibt es Expertise, die eben anders gelagert ist als in der Politik. Jetzt ähm, Sozialwahl, ähm, das ist, ähm, ich glaube, ich habe einmal daran da teilgenommen, ich weiß noch nicht mal, um was es wirklich ging, muss ich ganz ehrlich sagen, das, und ich bin sehr politisch interessiert, ähm, das ist, mag jetzt ein bisschen Widerspruch klingen, aber ich weiß nicht, was man da abstimmt und äh, ich würde es mal unterstellen, dass es keine Wahl ist, die man vergleichen könnte mit ähm, Landtagswahlen, Europawahlen. Ich würde weitergehen bis zu Kommunalwahlen. Dann sage dann, ich jetzt mal äh, provokativ, ist also wurscht, ob die manipuliert werden, ist nicht so wichtig. Nee, das, das auf jeden Fall nicht, weil da geht es ja um unsere Sozialsysteme. Also so, so, das würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben, sondern es ist eine wichtige Wahl. Ähm, aber anscheinend funktioniert auch ganz Deutschland ganz gut, ohne dass man daran teilnimmt. Weil hm. so, wie ich irgendwann mal äh, Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen äh, mitgekriegt habe, liegt die irgendwie im, 10, 15? 30 Prozent. 30 Prozent, dann lass mich gern belehren, das ist gar nicht, gar nicht so gering. Ähm, vergleichsweise die Europawahl bei 43 Prozent. Ähm, das, würde ich jetzt sagen, ist, ist schon eine wichtige Wahl, aber. Ähm okay, und meine Frage war die nach Gürtel und Hosenträger. Ja. Also, da, das gibt ja beide Möglichkeiten. Wenn du dich da jetzt äh, noch mal einlesen solltest, total begeistert bist, von den Möglichkeiten da mitzubestimmen. Und es wird dir die Möglichkeit gegeben, äh, analog, also altertümlich, herkömmlich, Papier und Stift oder aber ganz fancy irgendwie auf deinem Handy. Ähm, würdest du sagen, damit kann ich besser leben oder ist das dann schon so eine Wahl, wo du sagst, nee, das möchte ich da eigentlich nicht sehen? Ja, ich würde natürlich... Äh, erstmal die Experten und die mediale Debatte verfolgen, ist es, äh, ist es irgendwie so ein Urteil, das vielleicht wieder kassiert wird, dass es vielleicht doch nicht dann durchgeführt wird, aber wenn sie durchgeführt wird und online tatsächlich rechtens ist, ja natürlich würde ich dann auch online wählen. Okay, dann würde ich gerne noch mal ein ganz anderes Beispiel ähm, nehmen aus eurer Arbeit, weil es einfach Anfang des Jahres ein bisschen hier so durch die regionalen Medien ging. Die Gemeinde Stahnsdorf hat mit Polias, also mit eurer Software, Anfang des Jahres eine Abstimmung durchgeführt. Alle älter als 16 konnten online abstimmen, was aus einer ehemaligen Gaststätte wird. Waldschenke heißt die Kita, Vereinshaus, Café. Es waren so verschiedene Optionen vorgegeben. Man konnte auch selber Vorschläge machen. Stahnsdorf war euer erster kommunaler Kunde nach acht Jahren auf dem Markt. Da spricht schon eine Zurückhaltung raus, oder? Also das ist für euch auch schwierig, tatsächlich dann an diese Art von Kundschaft ranzukommen, vermute ich. Ja, also ist so die Frage, wer wer ähm, hat es schwierig, wohin zu kommen, weil wir brau also die Gemeinde braucht ja eine Art digitale Infrastruktur. Jetzt gibt es dieses Thema Smart Cities in Deutschland. Ähm, E-Governance ist ein großes Thema. Wie können ähm, Kommunen und Städte, Gemeinden näher an den Bürgern und Bürgerinnen dran sein? Ähm, wie gibt es da Möglichkeiten, dass ähm, Bürger und Bürgerinnen ähm, Online, keine Ahnung, Termine einrichten, die Mülltonne bestellen und alle möglichen Sachen, die man so im täglichen Leben braucht. Und ähm, ein Punkt ist eben auch von dieser E-Governance-Agenda, dass man eine Möglichkeit geben muss für Partizipation, das heißt Bürgerbefragungen und auf diesem kleinen Level kommunal gesehen bei so Fragestellungen, ähm, wollen wir lieber die Schwimmhalle re renovieren oder die Bibliothek? Wollen, was machen wir mit der leerstehenden Immobilie? Das sind ja auch relativ lokal ähm, eingrenzbare Themen. Ähm, da kommen jetzt immer mehr Kommunen auf den Trichter und finden das natürlich extrem interessant. Und wir haben jetzt mit Stahnsdorf, ähm, was wirklich wunderbares, äh, spannendes Feld ist, kurz vor den Toren Berlins, ähm, agiler Bürgermeister, der will da auch wirklich was bringen, der ist parteilos auch übrigens, ähm, der der hat jetzt äh, auch wirklich jeden Monat, macht er eine andere Befragung. Das war nur die erste. Mhm. Also sprich, der hat das Konzept, die Einwohnerinnen da stärker zu aktivieren und teilhaben zu lassen. Das finde ich super. Aber jetzt habe ich mir nochmal die Wahlbeteiligung angeguckt. Ähm, 12.926 waren wahlberechtigt, 2.727 haben sich beteiligt, also weniger als ein Viertel sieht jetzt für mich nicht zwingend so aus, als würde durch die Form der Abstimmung die Wahlbeteiligung angehoben. Jeder Fünfte. Also das ist eine super Zahl für solche Geschichten. Ja, ja. Ich, ich dachte natürlich, wenn wir über eine gute Wahlbeteiligung reden, dann äh, gucken wir dann nach anderen Dimensionen. Ja. Also das ist, ähm, also der Bürgermeister hat das für eine gute Zahl gehalten. Jeder Fünfte hat teilgenommen. Das ist ein Erfolg äh, bei, bei äh, Themen von dieser Größenordnung. Das Schöne ist auch, dass die Wahlbeteiligung über die Altersgruppen hinweg äh, relativ ähnlich war. Da gab es nämlich vorher die Sorge, ähm, dass nur die jungen Leute statt, äh, statt der Älteren teilnehmen. Und tatsächlich ist es eine relativ schöne Gleichverteilung so zu sehen. Ähm, und das Spannende ist auch, dass man so sehen kann, okay, die aus der Gemeinde, also aus dem Ort Stahnsdorf, da haben auch wirklich viel mehr abgestimmt. Dann gibt es aber noch so ähm, andere Orte, die damit zugehören, die betrifft es nicht so. Ne? Und da war dann auch die Durchdringung nicht so groß. Tatsächlich, diese Frage nach der Inklusivität und Exklusivität würde ich euch beiden gerne auch noch mal vorsetzen. Wir reden jetzt natürlich angesichts von Homeschooling ganz viel über, äh, wer hat denn überhaupt die Ausstattung, die Teilhabe beispielsweise am Unterricht ermöglicht. Wer ist denn in so einer Abstimmung drin und wer ist zwangsläufig draußen? Darf ich? Manchmal wird ja das Argument drangenommen, dass Menschen mit Behinderung dann eher die Möglichkeit hätten, auch zu partizipieren. Theoretisch ist es ja schon richtig, ähm, aber ich finde, die Gesellschaft muss an sehr, sehr vielen anderen Stellen ähm, dafür Sorge leisten, dass äh, Barrierefreiheit besteht und dass Menschen mit Behinderung ins Kino können, am kulturellen, am politischen Leben teilhaben können und das Wählen eines davon. Das heißt, das als Argument zu nehmen, finde ich eigentlich relativ dünn für dieses Repertoire, das die Gesellschaft eigentlich für Menschen mit Behinderung eigentlich bereitstellen müsste. Mhm. Deswegen würde ich das da in diesem Kanon an auch scheinbaren Argumenten für Online-Wahl würde ich das eigentlich da vorsichtig verpacken. Ähm, und was jetzt anderes Segment: ähm, junge Menschen. Dass man sie so versucht zu inkludieren, in, im Sinne von politischer Partizipation zu inkludieren in die digitale Demokratie, ähm, geht ein bisschen, finde ich, an der Realität vorbei, weil ich denke, dass äh, junge Menschen schon interessiert sind, nicht vielleicht an Parteien, das wäre so meine These, ist weniger Forschungsstand, sondern eher an Themen. Das sieht man an FFF, ne, an mhm. solchen großen mobilisierten ähm, Hashtag-Communities, die dann auf die Straße sich realisieren lassen, das sind andere äh, Mechanismen, die jetzt äh, weniger auf Repräsentation aus sind, sondern eher auf Diskursivität. Und das sollten wir schon sprechen. Also über die, die Norm, die wir eigentlich auch bei vielleicht scheinbar äh, nicht inkludierten Menschen gesetzt sehen wollen. Mhm. Und ich denke, die gibt es schon. Nur wir packen sie oder wir schauen mit einem falschen Auge drauf, mit einer falschen Perspektive drauf, nämlich mhm. Technologie. Zum Beispiel. Wenn wir noch mal in Stahnsdorf bleiben, Anna, du hast den Bürgermeister angesprochen, der will Willy Brandt covern, alles er, allen Ernstes, und mehr direkte Demokratie wagen, wie er sagte, obwohl das Votum, das muss ich auch noch sagen, in keiner Weise bindend ist. Also die Kommune kann mit der Immobilie machen, was sie will. Die Verwaltung, das ist jetzt nicht entschieden, dass da ein Café oder eine Bar reinkommt, nur weil die Mehrzahl der Abstimmenden das so nahegelegt hat. Der Sprecher von Stahnsdorf hat gesagt, wir stellen damit Bürgernähe her, die ihresgleichen sucht und das schwang jetzt bei dem, was du Pablo sagtest, gerade so ein bisschen mit. Ist das nicht ein ziemlich technologisches Verständnis von Bürgernähe? Ich kann irgendwo klicken, deswegen bin ich ja nicht unbedingt nah an was dran, beteiligt hm. oder aktiv eingebunden. Ja, also zunächst mal würde sich jetzt die ähm, Gemeindevertretung nicht daran halten, dann würden sie sich aber mal extrem unglaubwürdig machen und sie haben das Commitment abgegeben und äh, haben auch entsprechende Mittel im Haushalt dafür geblockt, für solche Geschichten die Weitschenke ist ja nur ein Beispiel. Also von daher, äh, klar, ohne dieses Commitment vorher, sich auch an das Ergebnis zu halten, geht es natürlich nicht. Mhm. Aber Bürgerbefragungen sind quasi auch ein freiwilliges Instrument und das zieht er. Er muss es nicht machen. Er, er sagt aber, es gibt Themen, die sind politisch ausdiskutiert. Da sitze ich mit meinen ähm, anderen, ähm, mit, mit den verschiedenen Parteien immer wieder äh, in derselben Sackgasse. Und dann sage ich, okay, Leute, ähm, entscheidet bitte selber, was ihr machen soll, wollt. Und ähm, Stichwort Bürgernähe, insofern thematisch ja. Und ähm, Zugang für die Allgemeinheit, barrierefrei. Ähm, klar mussten wir uns auch Gedanken machen, wie gehen wir damit um, wenn jemand keinen Computer hat und ähnliches. ne Also da gab es dann auch Konzepte, dass, dass du dann in die Bibliothek gehen konntest oder eben ins Rathaus und so weiter. Also... Ähm, der, die Bürgernähe ist insofern da, dass eine direkte Mitbestimmung bei Sachthemen ist. Und so wie Pablo sagt, Sachthemen sind die aktivierenden politischen ähm, Inhalte, die momentan ähm, auch die Leute auf die Straße bringen. Parteienbindungen nehmen ab. Es äh, ist jetzt nicht mehr so, dass man mit einem Parteibuch geboren wird und das bis zu seinem Lebensende auch immer wieder dieselbe Partei wählt, sondern dass man halt guckt, okay, dieses Mindset ist mir wichtig, wie stehen die jetzt gerade aktuell da und da dazu? Und dann delegiere ich meine Entscheidungskraft an die Partei, die jetzt eben das für mich dann durchführt. Und in dem Moment, wo der Bürgermeister von Starnsdorf sagt, okay, du musst nicht den Umweg über die Partei gehen, die das für dich macht, machs direkt. Das ist die Inklusion. Ist das eine, ein Abstimmungsverfahren, mit dem du klarkommst? Sagen wir, du ziehst um nach Starnsdorf, Frank. Äh, hättest du da dann online mitbestimmt, was aus der Weitschenke wird? Ähm, also ich finde tatsächlich jegliche Form von Bürgerbeteiligung, insbesondere an kleinteiligen politischen Entscheidungen, super. Äh, aus dem einfachen Grund, weil sie dazu führt, dass Menschen sich mit ihrer Umgebung identifizieren und Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich viel sachgerechter sind als alles, äh, was Politiker treffen können, die halt äh, sowieso eine größere Entfernung dazu zwangsläufig haben. Ähm, die Frage ist halt am Ende immer, um wie viel geht's da? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wir würden in Berlin so ein paar Bebauungspläne äh, an denen halt potenziell Immobilienwerte in irgendwie sechsstelliger Mil äh, äh, also dreistelliger Millionenhöhe hängen, ähm, die würden wir jetzt zu so einer äh, Online-Bürgerabstimmung stellen. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann irgendjemand mal irgendwie auch einen kleinen äh, sechs oder siebenstelligen Betrag in die Hand nimmt und sagt so okay, was lässt sich denn da machen, damit diese Abstimmung so ausfällt, wie wir sie gerne haben wollen. Ne? Also es geht halt immer darum, wie hoch sind die ähm, ja, sozusagen die Werte, die die Dinge, die Folgen, die halt dabei im Raum stehen ähm, und wie gut glaubt man sich halt gegen entsprechende Angriffe schützen zu können. Das ist halt immer quasi so eine Frage von, wie teuer ist der Angriff, äh, wie wie hoch, wie viel Geld kann ich für eine Verteidigung ausgeben. Prinzipiell ist aber so, dass ähm, sag mal reine Befragungen sind sowieso die langweiligsten Teile von, von Bürgerbeteiligungen. Es geht halt eigentlich gerade auch bei diesem, was man so schön als Smart City bezeichnet wird, sind ja meistens eher so Top-Down-Modelle. Also wir haben uns hier am grünen Tisch was ausgedacht und ihr liebe Bürger könnt jetzt mal A, B oder C auswählen. Was aber wirkliche Bürgerbeteiligung bedeutet, ist, dass man halt einen Verfahren eröffnet, wo die Leute in der Lage sind, ihre eigenen Ideen einzubringen, eigene Vorschläge zu bringen, möglichst äh, nicht nur irgendwie zwischen Optionen entscheiden zu können, sondern auch Nuancen abbilden zu können. Äh, und das ist halt eigentlich eher tatsächlich das was, wo man hin muss mit so einer Stadt, dass man halt nicht nur simple irgendwie ja, nein oder irgendwie diese oder diese Option Entscheidung fällt, sondern wirklich anfängt mit den Menschen zu reden, die von Entscheidungen betroffen sind. Ähm, und auch, ich meine, es gibt jede Menge neue Konzepte davon. Ne? Es gibt halt zum Beispiel halt auch so diese, äh, diese Bürgerräte-Konzepte, wo man sagt, okay, man nimmt sich einfach mal zufällig irgendwie 40 Leute aus, dem, aus der betroffenen Bevölkerung, äh, sieht zu, dass sie so irgendwie geschlechts- und altersmäßig halbwegs gut verteilt sind, also entsprechend dem, wie es da so aussieht und konfrontiert die mit dem Problem, was zu diskutieren ist. Und erstaunlicherweise gibt es dabei immer wieder, wenn die halt ein bisschen von Experten eine gute Einführung bekommen, sehr gute Ideen, sehr gute Lösungsvorschläge. Ist aber wiederum nicht so convenient, ne? Da du, noch, nee, Zeit, Aber da Demokratie du Bock. ist halt eben doch nicht convenient, ja. Also ich meine, es ist halt so, wir haben uns jetzt irgendwie daran gewöhnt, dass Demokratie convenient sein muss, weil Diktaturen auch convenient sein sind, aber und man sich da nicht um so viel kümmern muss. Aber das ist halt, glaube ich, der falsche Ansatz. Also man muss halt einfach klar sagen der Erhalt einer lebendigen Demokratie erfordert, dass man sich darum kümmert, dass man an seiner Umgebung teilnimmt, dass man versucht, sich dafür zu interessieren. Wenn es einen nicht interessiert, muss man sich auch nicht darüber beschweren, wenn Dinge passieren, auf die man keine Lust hat. Ja, das ist ganz einfach. Jetzt haben wir losgelegt mit den Wahlen in der kommenden Woche und der Briefwahl und man muss ja nicht Donald Trump sein, um vielleicht doch kritische Fragen zu haben an die Briefwahl. Also, wer hat denn gewählt im Altersheim oder vielleicht auch äh, zu Hause, wo die Briefwahl beantragt wurde? Worauf ich hinaus will, ist die Idee der fälschungssicheren Wahl ein Ideal oder sieht einer, eine von euch das in irgendeiner Weise irgendwo realisiert? Nicht, nicht ganz auf Fälschung eingehend, aber wenn man jetzt die Ergebnisse vergleicht zwischen Briefwahl und äh, Box in den USA, mhm. dann stellt man fest, dass es keine Unterschiede gibt in der Parteiwahl. Na, das sagen Studien. Ähm, da mag es vielleicht auch die eine oder andere Perspektive drauf geben, aber das mal so als Beispiel. Ähm, von daher, ähm, ja, Fälschung sicher. Also wir haben in Deutschland ja die Situation, dass es eine ähm man so eine gewisse Obergrenze gibt, die das Verfassungsgericht definiert hat und gesagt hat, so, wenn sich so den 30, die 30% Briefwahlquote überschreitet, dann nähern wir uns so einem Bereich, wo wir noch mal reden müssen, also wo der Gesetzgeber halt möglicherweise auch noch irgendwie andere Überlegungen einfließen lassen muss. De facto ist es aber so, dass die Situation, was die Briefwahl angeht, in Deutschland und in den USA grundsätzlich unterschiedlich ist, weil wir in Deutschland halt ein Meldewesen haben. Das heißt, die, die Wählerlisten und Wählerinnenlisten werden hier erstellt aus den amtlichen Meldedaten. Und die sind, gut, in Berlin sind sie jetzt nicht so besonders korrekt, aber in den meisten anderen großen deutschen Städten und auf dem Land insbesondere sind diese Meldedaten halt schon ein relativ gutes Abbild der tatsächlichen Realität von den Menschen, die da wohnen. So, das heißt, dass man, also das Wahlsystem weiß ziemlich gut, wer Wahlunterlagen bekommen hat. Ob diese Wahlunterlagen jetzt durch also halt das Beispiel, ja, irgendwie ähm, hat sich jetzt da irgendwie äh, die Krankenpflegerin halt die Wahlunterlagen äh, geschnappt und halt für irgendwie die ganzen alten Leute, die sowieso nicht mehr richtig äh, gucken können, diese Kreuzchen schon mal dahin gemacht oder es hinterher gemacht oder was auch immer. Das sind halt alles Fragen, die man halt im Prozess klären muss, also wo man halt einfach sicherstellen muss, dass man zum Beispiel auch einfach fliegende Wahlurnen hat. Das ne? also auch ein, ein bewährtes System, wo man sagt, man muss halt nicht Briefwahl machen, sondern es gibt halt... Ein fliegendes Wahllokal, was halt rumgeht mhm. äh, und zu den einzelnen Altersheimen und den ganzen sonstigen Einrichtungen, äh, auch zu den Gefängnissen zum Teil. Ähm, und sagt, okay, hier in der Zeitperiode ähm, äh, geht jetzt hier Wählen, so und da sind dann nur 80 oder 100 Leute, die sind eine halben Stunde durch. Ne, das ist kein großes Problem. Und dann ziehen die halt weiter. so Und solche Methoden, mit solchen Methoden kann man tatsächlich eben auch die Notwendigkeit für Briefwahl einschränken. Eine andere Möglichkeit sind die sogenannten Briefwahllokale. Das ist halt auch so ein Problem, über das man nachdenken muss. Die Quote der Briefwahl, wie wir sie in, in Deutschland haben, dass die sich jetzt so langsam in 30 Prozent nähert, hat unter anderem damit zu tun, dass diese Briefwahllokale so beliebt sind. Das sind eigentlich Wahllokale, die haben halt einfach schon vier Wochen vorher auf. Und die Stimmen sind halt in zwei Umschlägen, damit sie halt nicht vorher ausgezählt werden können. De facto ist aber so, dass alle Umstände der Wahl, also sprich, ich habe eine Wahlkabine, ich bekomme irgendwie nach Prüfung in einer Liste, nach Vorlage meines Personaldokuments, meinen Wahlzettel, hab eine versiegelte Urne, die Urne wird irgendwie gut weggeschlossen und so weiter, also diese sogar noch besser, weil die zwei Umschläge sind. Diese Umstände entsprechen denen einer Präsenzwahl. Und dementsprechend erwarte ich, dass da die Diskussion dahin gehen wird, dass man sagt, okay, als Briefwahlquote zählen wir nur die tatsächliche Briefwahl, wo der Brief den Weg durch die Post mhm. genommen hat und das Ausfüllen der, der Wahlunterlagen nicht in einer Wahlkabine stattgefunden hat, wo man halt ja schon sieht, wer geht denn da mit wem rein, ist man da alleine drinne, hast dann eine Begleitperson dabei, also wo halt quasi die, ja, sagen wir, die Möglichkeit, eine Vorortfälschung durchzuführen, eine Manipulation durchzuführen, einer einzelnen Stimme sehr gering ist. Anders als bei einer tatsächlichen Briefwahl, wo die zu Hause ausgeführt wird. So, ich denke, in die Richtung wird tatsächlich die Diskussion an, bei der Briefwahl in Deutschland eher gehen. In den USA, äh, das wird nicht lustig werden. Also ich vermute nicht, dass irgendwie Ende nächster Woche schon feststeht, wer der nächste Präsident ist. Die Idee mit den äh, mobilen Uhren finde ich noch mal ganz witzig, weil es das, was wir üblicherweise, wenn wir mobile sagen, irgendwie noch mal auf eine schöne Weise auf links dreht. Zum Schluss äh, würde ich euch gerne alle Reihe rumfragen, ganz kurz, ähm, wie wählen wir in 20 Jahren? Frank. Ähm, ich würde sagen, nicht viel anders als heute. Äh, möglicherweise das haben ist Wunsch oder Prognose? Prognose. Ähm, möglicherweise haben wir... Bis dahin Auszählungssoftware, die nicht total buggy ist, das ist nämlich eigentlich das eigentliche Problem, was wir gerade haben in Deutschland. Okay. Was meinst du, Anna? Wie wählen wir in 20 Jahren? Also, ich würde sagen, wir äh, wählen ganz vielfältig. Wir müssen verschiedene Wahlverfahren anbieten. Das äh, mobile Wahllokal finde ich auch grandios. Es gibt noch andere Ideen, wie man ähm, näher an die Bevölkerung rankommen kann. Also, ich denke, es wird eine Mischung sein aus Präsenzwahl und Onlinewahl. Okay, Pablo, natürlich immer undankbar als Dritter, Ach, aber dennoch, bitte. Schon. Also mein Wunsch ist schon, auch online wählen zu können, aber eben als äh, form, weil ich mir schon vorstellen kann, dass bis dahin auch nochmal ein erneuter Prozess mit neuen Kommissionen, ähm, durchgegangen ist, durch Parlamente, aber auch durch die Medien, weil das ist natürlich sehr wichtig, die soziale Akzeptanz, sie kommt nicht einfach durch diese Fragen, sondern man braucht ein gewisses Verständnis von dem, was da ist, um dann auch die gewissen technologischen Verantwortlichen auch zur Rechenschaft zu ziehen und nicht nur von Seiten der Politik und von Juristen, sondern auch von, von der Gesellschaft aus. Habt Vielen Dank ihr drei heute Abend fürs Kommen und fürs Diskutieren und es tut mir leid, falls ich Fragen jetzt eben nicht mehr in die Runde gegeben habe, ich wollte hier nicht dazu führen, dass wirklich ernsthaft noch ein Trommelfell reißt, deswegen habe ich mich nicht getraut nochmal nachzufragen, das was wir beantworten können, beantworten wir dann online. Und nächsten Monat, also am letzten Mittwoch im November, dann sprechen wir über den wachsenden Markt an Mental E-Health-Angeboten. Also die ganzen Meditations-Apps, die ihr womöglich auf eurem Smartphone spazieren tragt. Und da winken natürlich die Themen Datenschutz und Privatsphäre auch schon fröhlich. Ich wünsche euch, dass ihr gut durch die nächsten Wochen kommt. Und wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, dann hört euch die Post Podcasts an der vergangenen Salons. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch.